Was erwartet der Fachhändler heute von seinem Lieferanten? Schnelle Lieferung, Produkte, die sich bei ihm schnell verkaufen und die der Markt verlangt und Produkte, die sich aus dem Einheitsbrei vom Markt einfach abheben. Geschwindigkeit ist ein Wettbewerbsvorteil. Die Erwartungshaltung des Kunden ist heute bestellt, morgen geliefert. Schnelligkeit ist das A und O. Das sichern wir ab durch hohe Lagerhaltung, optimierte Prozesse im Versandablauf, kurze Durchlaufzeiten und kurze Reaktionszeiten. Früher haben die Großen die Kleinen gefressen, heute fressen die Schnellen die Langsamen. Eurohand ist international ausgerichtet. Über drei Viertel unserer Sendungen gehen ins Ausland, sprich in den Export. Die meisten unserer Produkte stellen wir selbst her und entwickeln wir auch selber. Hier fließen natürlich die Erfahrungen aus der täglichen Jagdpraxis ein, aber auch aus dem täglichen Gespräch mit den Kunden. Mit dem Ziel, am Ende zufriedene Kunden zu haben mit Produkte. Was unterscheidet ein Gutes von einem schlechten Produkt? Das ist ganz einfach. Bewährt es sich in der Praxis oder nicht? Wir testen in unserem Revier alle Produkte, die wir haben. Wir scheuen uns aber auch nicht zu sagen, das Produkt ist nicht gut, das Produkt funktioniert nicht und dann nehmen wir das wieder raus aus dem Programm oder gar nicht erst rein. Wer heute erfolgreich verkaufen will, muss sich einfach abheben. Das ermöglichen wir. Eigene Produktlinie unter eigenem Namen klingt erstmal schwierig. Unsere eigene Designabteilung erarbeitet individuelle Designs, eigene Produktverpackungen, individuell gestaltete Labels auf Produkten. So hebt man sich von der Konkurrenz ab.